Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in den Niederlanden. Ganz genau aus Holland und ziemlich genau in Südholland bin ich jetzt gelandet hier. Ich hatte euch ja aufgerufen, euch bei mir zu melden, wenn ihr eine Tour mit mir radeln wollt. Und der allererste, der sich gemeldet hat, das ist der Jako. Der Jako ähm, kommt hier aus der Region Gouda. Wir sind jetzt hier am, am Ferienpark in Landal, heißt das hier. Und hier ähm, hat der Jaco eine Tour vorbereitet. Und die radeln wir jetzt 50 Kilometer und ich bin total begeistert, ich freue mich total. Das liegt hier übrigens Gouda ziemlich genau, glaube ich, zwischen Amsterdam und Rotterdam, ich, äh, ja. so grob. Ja, zwischen Utrecht und äh, Rotterdam. Utrecht und Rotterdam ja. und ist auch gar nicht mehr weit hier bis zur holländischen Nordseeküste. Ne? Nein, 30 Kilometer, 40. Ich freue mich, ja. ich bin schon ganz gespannt ja. und äh, ich würde sagen, dann radeln wir mal los. Ne? Ja, was werden wir machen? Jo. Ich bin schon total begeistert. Der Jakob hat nämlich richtig Mühe gegeben und ganz viel vorbereitet hier, äh, um uns was zu erklären und er hat auf seinem iPad, ich weiß, das spiegelt sich wahrscheinlich jetzt ja. im Licht, aber hat halt ähm, ganz viel vorbereitet und wir sind ganz gespannt, wie lange die Tour heute dauert. 50 Kilometer können ja, ja auch mal einen Tag dauern. Ne? Ja. Und ich lasse mir jetzt schön was erklären. Damit ich euch kompakt das wiedergeben kann, was ich auf dieser Tour gelernt und erfahren habe, hat Jakob mir seine Bilder zur Verfügung gestellt. Die Niederlande bestehen aus zwölf Provinzen, vergleichbar mit unseren Bundesländern. Wir sind hier heute in der Region Südholland unterwegs. Das Gebiet hier wird als grünes Herz bezeichnet. Es ist dünn besiedelt und soll ein Gegengewicht zum dicht besiedelten Städtering aus Rotterdam, Den Haag, Leiden, Haarlem, Amsterdam und Utrecht darstellen. Holland bedeutet übrigens Holzland. Große Teile der Niederlande liegen unterhalb des Meeresspiegels, hier dunkelblau gekennzeichnet. Ab Mitte des 13. Jahrhunderts begannen die großen Flussmündungen, wie zum Beispiel die vom Rhein, zu verschlicken und es entstanden kleine Inseln. Nach und nach wurden Deiche errichtet, um das Land trocken zu halten und damit bewohnbar zu machen. Die Entwicklung der Windmühlen im 16. und 17. Jahrhundert spielten eine wichtige Rolle, um immer größere Gebiete trocken zu legen. Der jetzt nutzbare Boden in dieser Region besteht zum großen Teil aus Torf und Lehm. Zur Bestellung von Feldern ist er ungeeignet, sodass es hier ja hauptsächlich Viehzucht gibt. Viele Kühe, viel Milch und damit auch viel holländischer Käse. große Herausforderung. Denn die Boden ist natürlich nicht so hart. Um 1980 herum wurde die Autobahn A12 hier neu gebaut. Dafür mussten die oberen Bodenschichten bis zu 20 Meter in die Tiefe abgetragen werden. Der so entstandene Kanal wurde dann mit Sand verfüllt. Die Polder, aus denen der Sand gewonnen wurde, bilden heute große Seen, die als Naherholungsgebiet für die Großstädte dienen. Da kommen wir gleich an ein, ein, ein ersten äh, typischer Bauernhof. Ja. Werden wir ein, ein, etwas erzählen über die Bauernhöfe, die es hier gibt. Und äh, weiter in den Niederlanden. Es gibt unterschiedliche Typen von Bauernhöfen. Natürlich in Deutschland auch, aber. Die Bauernhöfe in den einzelnen Provinzen unterscheiden sich deutlich durch verschiedene Baustile. Hier ein typisches Bauernhaus aus Südholland, hier eins aus Nordholland, Seeland und Friesland. was sie hier ist im Vergleich mit das Land. Ja, stimmt. Und da ist ein Kuhnberg. Ah ja. Ja. Stimmt, das ist, wenn man darauf achtet, deutlich höher. Ja. Ja. Bevor die eigentlichen Niederlande am Ende des 30-Jährigen Krieges 1648 im Friedenssaal in Münster gegründet wurden, haben zum Beispiel die Franzosen es nie geschafft, das Gebiet hier zu erobern. Als unschlagbare Waffe hatte man das Wasser auf seiner Seite. Man hat ganz einfach das Gebiet geflutet und der Feind hatte keine Möglichkeit, in Städte wie zum Beispiel Amsterdam vorzudringen. Nach der niederländischen Unabhängigkeit begann das Goldene Zeitalter. Die Marine mit Seeflotte entstand und Handelsschiffe sind in die ganze Welt aufgebrochen. Ende des 15. Jahrhunderts gab es hier in Audewater Hexenprozesse, bei denen Wiegeproben durchgeführt wurden. War die Beschuldigte zu leicht, so band man ihr einen Stein um den Hals und warf sie in die Kracht. Trieb sie an die Oberfläche, so war sie als Hexe enttarnt. Wenn nicht, dann war sie ertrunken. Die Hexenwaage ist ja auch heute noch zu besichtigen. Ich kann mal Kirschen essen. Ja. Gibt's keine it's kind of extra. Nice. <laughs> uh. me. An dieser Stelle hat man den Radweg auf einer Brücke mitten durch das Wasser gebaut. Grund dafür ist, dass die Grundstückseigentümer an beiden Seiten kein Land für die Erstellung des Radwegs verkaufen wollten. Ja, liebe Leute, der Jakob hat mir gerade erklärt, dass ja früher die Bauern hier über die Schlote rüberkommen mussten irgendwie. Da haben die halt diesen langen Stock genommen, habt ihr gerade auf den Bildern gesehen. Und da ist ein richtiger Sport draus ähm geworden. Ich sag noch mal eben, wie sich das richtig ausspricht. Ich kann es ja eh nicht aussprechen. Polsstock hochspringen. So, jetzt wisst ihr, wie das hier heißt. Und hier ist so eine, so eine Anlage dafür richtig, ne? dass man mit dem Stock an hier kommt. Und wer am weitesten kommt, der hat dann gewonnen. Das richtige Wettbewerbe. Sehr interessant. Habe ich nicht gewusst, dass es so etwas gibt. Gibt es da bei uns auch? Ich weiß es nicht. <lacht> vielleicht. Und, und vielleicht, genau. Wo wir gerade geradelt sind, die Strecke, hat Jakob auch gesagt, das ist so das, das richtige Holland. Das so, so holländischer geht es nicht mehr. Dass man hier zwischen den Sloten, den Fahrten, Kühlen, Schärfen, den Kühen, Schafen, Hintergrund, Verwindmühlen. Ich bin total begeistert. Ich zeichne den Track natürlich heute auch auf, ne, den GPS-Track, wer das nachradeln möchte. Ich kann das unbedingt empfehlen. Ich werde auf jeden Fall mal nachraden mit meiner Frau. Jeder kommen ähm, und die Tour wieder. Wenn man Super. Ja, machst du, machst du so Führungen wohl dann? Guck mal, ja. Guck mal, Leute, ne? Ja. Da müsst ihr euch ja, beim Jakob melden. Und ein ähm, ja. Ja, Getränk kostet das bestimmt. Ne? Der muss ja, muss ja auch hier Energie <lacht> haben fürs, fürs Radfahren. Für ein Bierchen kriegt ihr auch so eine schöne Führung ja. hier. It's <laughs> Jakob wird mir gleich ein bisschen was über die verschiedenen Windmühlentypen hier erzählen. Und Hier seht ihr ja auch, die ist noch richtig in Benutzung. Da werden jetzt die, die Segel eingeholt, weil es ein bisschen windiger wird. Ich bin schon ganz gespannt, was ich jetzt hier erfahren werde. Die Kopfmühle oder ja, Rüttmohlen. Und die wird jetzt bereitgestellt für äh, drehen. Ach so, ich dachte, es wird eingeholt. Wird nee, rein, es wird, wird bereitgestellt, bereitgestellt weil es jetzt richtig windig wird. Aufgespannt. Ja. Und dann äh, wird, wird man mehr Wind fangen. Schon klasse, ne? So eine alte Windmühle. Tippitoppi. toppi Hinter mir seht ihr einen großen holländischen, niederländischen Fluss, den Leck. Und das hier in Schonhofen. Und hier machen wir eine kleine Pause, der, ähm, er kommt ein bisschen Hunger. Er muss ja auch die ganze Zeit Biobike fahren, ich habe ab und zu mal bei Gegenwind heimlich den Motor angemacht. Ich ähm, ja, bin schon mit E-Bike unterwegs, man nutzt sich das natürlich auch aus und in Niederlanden ist ja regelmäßig Gegenwind, hat man hier irgendwie immer, ne? weiß ich auch nicht, Habe ich immer so ein Magnet, so ein gegenwind -Magnet. und hier, wie gesagt, der Leck und hier machen wir jetzt schön ein Päuschen. Gouda ist ja ein Begriff als Käsesorte. Ich bin jetzt hier, hier am Ort Gouda, an der Nähe von Gouda. Und hier gibt es den besten Käse Nationaler Champion 2015. Und hier ist halt so ein kleiner Hofladen, wo man den kaufen kann. Und wo man auch wohl äh, selbstgemachtes Bauernhof Eis kaufen kann. Und da müssen wir mal schauen, ne? ob ich hier nicht noch ein ähm, Stück Käse angetan kann. So, der Jakob hat mich gerade aufgeklärt, der Käse hier ist nicht so haltbar gemacht wie der aus dem Supermarkt. Das heißt, wenn ich am mein Fahrrad jetzt mitnehme bei der Wärme und sowas, dann müsste ich den jetzt direkt aufessen. Und Käsehunger habe ich jetzt gar nicht. Ich habe noch ein bisschen Fahrrad fahren müssen. Nee, da muss ich wohl noch mal ein andermal wiederkommen und dann direkt Käse essen gehen hier. zitten dat ze normaal aan deze stap wijksprong het Vervolgens zijn er twee. En hebben geluk dat hij gerade een wedstrijd staat. springers op de schaal, dat is op de A en op de C schaal. Dat is Matthew Jong. Ja hoor, die stok staat wel goed. Hij heeft de tijd om te klimmen, gaat mooi recht over. En ja hoor, hij springt voorbij het balletje daar. Ik ben benieuwd wat de afstand gaat zijn. Ook Ruben lijkt het goed nu, stok, heeft de tijd om te klimmen. Hij gaat richting de top en... Ja hoor. Das sieht ja mal gar nicht so ungefährlich aus, wenn man da runterfällt, ist ja schon eine ganz schöne Höhe, ne? ja. Wir sind hier voll die äh, Schadenfreudigen, ne? wir, wir warten darauf, dass die Leute hier ins Wasser fallen. Ja, liebe Leute, Schadenfreude ist doch die schönste Freude, ne? Das kann man sich gut angucken, wie die Leute ins Wasser fallen. Aber so eine kleine Abkühlung würde mir jetzt auch gefallen. Aber das Stäbchen hochklettern, nein. Wir sind jetzt hier mittlerweile in Gauda angekommen und hinter mir seht ihr die Stadtmühle. Und ich bin schon wieder ganz gespannt, was ich gleich hier Geschichtliches erfahren werde. Ja, guck mal das ja. iPad schon in der Hand. Dieser Krach steht das Wasser bis zur Straßenkante, weil hier früher Tor verkauft wurde. So war es einfacher, die schwere Last vom Kahn abzuladen. Ja, schöne alte Straße. Ja, eh. <lacht> Stadt, ne? Automatische Verkehrsberuhigung. Ja, ja, ja. Ich muss erstmal um die Leute rumfahren. 1609 Jo Wieder 1600. He? Ja, Wahnsinn. Immer 1600. Zeit, Zeit Zeithausch. Ja. Gouda verbinde ich als Deutscher erst einmal mit einem Käse und nicht mit einer Stadt. Bekannt ist Gouda aber auch für sein Porzellan, seine Kerzen und seine mit Sirup gefüllten Waffeln, die ich inzwischen auch probieren konnte, weil Jakob mir am Ende der Tour eine Dose mit Waffeln geschenkt hat. In diesem Gebäude gab es die Käsewaage. Das hier ist aber jetzt eine Fahrt oder Kanal. Das ist eine Sloat. Sloat, okay. Ja, ja, ja das würde ich nicht in Sloat rennen. Große Sloat, oh hier, schick. Eigentlich die See sagt man auch noch Plast. Plast. Die Rennen sind Plast. Die Rennen Ja. Das kein Meer. Das ist auch so. Das ist nicht mehr Es gibt mehrere Wörter dafür, ja. Kein See. Die See ist Meer. Ja. Sind wir da ja ja okay ja. Das war dann die 50-Kilometer-Runde hier bei gauda die der Jako hier uns für uns rausgesucht hatte. 75 sind es am Ende geworden, ja. aber wirklich wunderschöne Gegend, in äh, die sie hier leben. Das ist super, ja. hat, mir, ja. hat mir sehr gut gefallen. Und vor allem habe ich auch ähm, eine Menge gelernt über die Niederlande, über, über Holland, über die Entstehung, über die zeitgeschichtliche Entstehung, beziehungsweise wie das Land trockengelegt wurde, über die ähm, Geschichte, die der Niederlande, wie, sie, wie sie gegründet wurden. Ja. Wie die goldene Zeit war, wie die Städte teilweise hier ja. reich geworden sind. Ja. So ein bisschen weiter weg hier mit der Kamera, sonst kann man uns gar nicht beide sehen. So ja. wie die äh, Städte hier reich geworden sind, wie die Ortsnamen teilweise entstanden sind. Rotterdam, ja. Amsterdam mit durch den Damm, Damm ja. mit, den, mit den Dämmen. Das ja. habe ich gelernt? Ich habe so viel gelernt Holzland. heute. Holzland, dass der Name Holland eigentlich von, von Holzland äh, herkommt, ja. Ja. dass es das eigentlich Holzland heißt. Ja. Was habe ich noch gelernt? Uh, Genau, dieses mit den Stäben über die Slote springen, Mühlen, über die verschiedenen Mühlen, Bauernhöfe. Leute, ja. ich muss mir den Film erstmal selber angucken, ja, ja. dass ich mich mir wieder ins Gedächtnis rufe, was ich heute alles hier gelernt habe. War jedenfalls eine, eine wunderschöne Tour. Ich komme auf jeden Fall nochmal wieder in diese Gegend zum wir sind Immer willkommen. Wir sind immer willkommen hier, habt ihr gehört, ne? wer mal eine Tour machen möchte. Darf ich denn deine E-Mail-Adresse unter, ja, unter das e Video stellen? Ja. Dann könnt ihr euch hier... Gerne melden, ja. wer, wer ernsthaft was erfahren will über die Gegend hier. Ich bin total begeistert. So, wir gehen jetzt noch ein kleines Kalkgetränk ja. einnehmen nach der Tour. Ja. Und werden wir machen. Ja. Sagen Tschüss. Ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Ich sage Dankeschön. Das war wirklich Habe ich gerne gemacht. wirklich ein Erlebnis ich heute hier. Schön für mich. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Tour. Ja. Es gibt noch ein paar Zuschauertouren mehr. Haben sich noch ein paar bei, bei mir gemeldet? Lasst euch überraschen. Bis denn. Euer Swobo. Ciao. Auf Wiedersehen.